Die Europäische Union ist ein historisches Projekt, ein wunderbares Projekt. Wir im Büro Brüssel kämpfen dafür, dass dieses Projekt erhalten und weiterentwickelt wird. Es ist ja vielen Anfeindungen ausgesetzt, aber wir kämpfen auch dafür und setzen uns dafür ein, dass dieses Projekt für die Menschen in Europa arbeitet. Denn nur so ist es akzeptiert, nur so wird es weiterentwickelt werden. Dafür lohnt es sich allemal sich einzumischen.